Hallo ihr Lieben, wir haben ein ganz besonderes Angebot, was ich euch hiermit vorstellen will. Und zwar geht es um die College of Evangelism oder die Schule für Evangelisten. Ein guter Freund von mir, Fabian Löslein, hat ein Dresen-Projekt gegründet. Ihr könnt es lesen bei www.dresenprojekt.de. Und, ähm, und die machen eine sechsmonatige Schule für Evangelisten. Es beginnt am 3. Dezember dieses Jahres 2021 und geht sechs Monate. Und wir laden euch ein, dass ihr dabei seid. Dass wenn du äh, erleben willst, wie Evangelisation live äh, geschieht und wie Evangelisation laut Bibel geschieht, bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ähm, es wird äh, Praxis und auch Theorie sein. Ihr werdet verschiedene Dinge lernen dort in der Theorie und auch Praxis. Das bedeutet, wie evangelisiert man, wie betet man für die Kranken, wie treibt man Dämonen aus und es wird ein Teil dieser Schule sein. Ich lade dich ein, dass du dabei bist. Maria Prean und ich, wir werden auch ein Wochenende dabei sein und wir werden auch dort lehren. Das wird Ende Januar sein. Ich lade dich ein, diese Sache wird jeden zweiten Zweites Wochenende sein, es wird nebenberuflich sein. Du kannst also weiterarbeiten und jedes zweite Wochenende dann in Eschenburg im Dresden-Projekt dabei sein. Entweder live oder wenn du weiter weg bist, ähm, per Zoom. Gar kein Problem. Und ich lade dich ein, dass du diese, diese, diese Chance ergreifst und dass du dabei bist beim, beim College of Evangelism. Ich segne dich von ganzem Herzen und vergiss niemals, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet.